30 Lux. Herr Kalleud, 25 Lux. Nur ruhig Männer, das muss das Bild abkönnen. 20 Lux. Anleuchten, alles was wir haben. Jetzt wird psychologisch, meine Herren. Fertig mal zum Auslösen. Höhe genau halten, Ellie. Vorne oben 12, hinten unten 17. Durchpendeln. Fokuspeilung 3,5 Meter. Wir den Gartenzaun fotografieren, verrückt bei der Dunkelheit. Shutter oben 1, unten 30. Blende 1,8. Spiegel hochklappen. Auslösen.